Hi, ich bin packer Maswin. und es ist meine große Freude, euch heute über das Open Engine Projekt zu berichten. Insbesondere die Verknüpfungen zu sozialen Medien, dezentralen Netzwerke und OpenStreetMap. Bei Open Engine geht es vor allem um lokales Wissen. Nämlich, das können wir beinhalten, geografische Informationen, also Sachen, die auf einer Karte dargestellt werden können, soziale und kulturelle Anlässe, Vereine und Betriebe in einer Region, oder den Status der Infrastruktur in Echtzeit. OpenGenita hat das Ziel, eine Plattform zu entwickeln, die das Verwalten und Erstellen von solchen Daten für kleine Gemeinden ermöglicht. Ein Beispiel für einen Typ von Daten, die dabei verwaltet werden soll, sind zum Beispiel gesperrte Wanderwege. Das ist ja ganz klar, dass es das möglichst schnell Publiziert werden soll und zum Beispiel auf einer Karte von der Gemeinde oder von der Region dargestellt werden soll, dass ein Wanderweg gesperrt ist. Wie das aber im Moment passiert, ist relativ kompliziert. Nämlich sieht vielleicht ein Wanderer, dass ein Baum über dem Wanderweg liegt, meldet das irgendwie, es gibt vielleicht nicht einen offiziellen Weg, also irgendwie per SMS oder per Signalnachricht nachricht an die Gemeinde. Diese wird dann weitergeleitet per Telefonanruf oder per E-Mail. Bis es dann schlussendlich an eine Stelle kommt, die dann ganz höflich den kommerziellen Anbieter von der Karte bitten muss, diese Informationen auf der Karte aufzunehmen. Also ein sehr umständlicher Weg, um eigentlich sehr wichtige Informationen äh, möglichst schnell verfügbar für, also zu machen. Im Open Engineer Projekt möchten wir genau sowas viel, viel einfacher machen. Nämlich ist die Idee, dass eigentlich diese Verwaltung oder das Erstellen von solchen Daten oder das Weiterleiten von solchen Daten eigentlich eine sehr soziale Aktivität ist und wir dabei die Interaktionsmodelle von gängigen sozialen Netzwerken übernehmen können. Das heißt, dass die erste Meldung von dem Baum über den Wanderweg kann einfach als eine unterstrukturierte Kommunikation, als eine Meldung, gemacht werden. Diese kann dann schrittweise in strukturierte Daten verwandelt werden und auch weitergeleitet werden an ähm, Instanzen oder ähm, relevante Personen. Dafür verwenden wir eigentlich zwei Technologien, die schon existieren. Eins ist das activity protokoll ein dezentrales Protokoll für soziale Netzwerke. Das ermöglicht es, verschiedene Aktivitäten zu kreieren und diese weiterzuleiten. Also man kann zum Beispiel sagen, ähm, der Hans kreiert eine Meldung für einen gesperrten Wanderweg und leitet dies weiter. Das wird im Moment äh, verwendet für Twitter-ähnliche Klone oder auch ähm, Video-Sharing-Sites, um Videos oder Bilder zu teilen, aber es ist, ist eigentlich durchaus möglich, das activity protokoll auch für andere Daten zu verwenden, nämlich zum Beispiel die Sperrung beim Wanderweg. Äh, der Trick dabei liefert äh, RDF, das Datenformat, das ermöglicht uns eigentlich, all diese interessanten Sachen in einer strukturierte Weise darzustellen. Weitere interessante Sicht Sachen, die wir verwenden sind, verwenden, sind zum Beispiel Datalog, eine eine Anfragesprache für Datenbanken oder für Daten, inspiriert durch Logikprogrammierung. Open-Engineer ist freie Software. Das heißt, es Gemeinden oder Betreiber von der Software können diese selber studieren und verändern und ihren besonderen Ansprüchen anpassen. Das ist unbedingt wichtig. Die Software ist selbstbetreibbar. Also eine Gemeinde kann die Software selber betreiben und ist dezentral. Das heißt, verschiedene Instanzen von der Software können miteinander interrumpieren. Für mehr Informationen, die Webseite ist openengineer.net. Das Projekt wurde oder wird gesponsert von der Internet Foundation und der NGI Zero. Herzlichen Dank.